Ja, und für die Leute, die an Herrn Tag arbeiten müssen, bzw. nächsten Tag, für die gibt es natürlich immer noch Joyboy. Ja. Alkoholfrei mit Vitamin C, B12 und B9. Genau, feinste Proteinbier. Ähm, seit neuestem auch in der Büchse. Ja. Wenn man da unterwegs ist, ist das natürlich platzsparender in der Büchse als wenn man jetzt die Pullen mitschleppt und so. Welche die sowas wie ein Radler haben möchten von Joyboy 15 Gramm Proteinbier. Davon 7 Gramm BCAAs. Schmeckt ganz gut. Also wir können das hier empfehlen. Das war ich, das geilste. Ja, wenn ich der Meinung auch. ich glaube Das, das, das dann kam das und dann kam Bier das. war nicht so ja, gut. Genau. Ansonsten äh, Mehrweg 25 Cent. Na, ja, kann man dann wieder abgeben. Also bitte nicht wegschmeißen, auch wenn ich der Umwelt zuliebe. Genau. Ansonsten, was ich noch empfehlen kann, ist zum Beispiel das Klaustaler Radler alkoholfrei. Das ist ganz gut. Komm mal rein. Durch. Ja, oder das Gesser Naturtrüb. Gesser, na ja. Das finde ich auch richtig lecker. Also könnt ihr auch mal probieren, wenn ihr wollt. Gibt also auch diesen, diesen geilen Verschluss, den man wieder zumachen kann. Ansonsten kann ich auch empfehlen, alkoholfrei generell pur. Das wäre es grüner. Oh. Die Firma Bex macht es ja drüber lustig und das alkoholfreie Bier fan. Spaß habe ich daran nicht erholt. Das ist <lacht> natürlich Für alkoholische Biere, ja, sieht da ja. Asröder, Radeberger, Krummbacher, Warsteiner, Flens. Boah, nee. War nicht so für den Flens denn nur, aber irgendwie war Schluss. Na gut, Rostocker kann ich nicht wirklich empfehlen, außer, außer vom Fass. <lacht> Rostocker da das schmeckt das noch nicht mal eine Drahler. Nicht mal angeeint. War nicht so schlimm wie Oettinger. So. Ähm. Marik war ja noch nicht ausgetrunken. Nee. Jetzt. Das letzte Geschenk Na? zum Herrentag oder überhaupt für Männer. Ach, groß. Was ist das, Alter? <lacht> die Faust, <Post>, Junge. Genau. <lacht> you know. Das ist demnächst.